Für eine gute und effektive Tagesplanung kann die Alpenmethode sehr hilfreich sein und praxisnahe Tipps geben. Das Wichtigste kurz zusammengefasst. Die Alpenmethode besteht aus fünf einzelnen Punkten. A. Aufgaben aufschreiben. Man schreibt alle Aufgaben und Termine des folgenden Tages im Format einer To-Do-Liste auf. Auf diese Weise hat man die Aufgaben vor Augen und bekommt einen guten Überblick. L. Länge oder die Dauer einschätzen. Man setzt einen realistischen Zeitrahmen für die Erledigung der Aufgabe. Normalerweise Minuten. Damit die Tätigkeit nicht in die Länge gezogen wird, muss man sich unbedingt einen Zeitrahmen festlegen. P. Pufferzeiten einplanen. Es ist nie eine gute Idee, den Tag bis auf die letzte Minute durchzuplanen, da es immer zu unvorhergesehenen Ereignissen kommen kann. Plane also unbedingt sogenannte Pufferzeiten ein. Faustregel ist, dass man nur ca. 50-60% bis 60 Prozent der zur Verfügung stehenden Zeit verplanen soll. E. Entscheidungen treffen. Pro Tag sollte man sich ein bis zwei Prioritäten setzen, die man an diesem Tag unbedingt erledigen möchte. Ebenfalls sollte eine sinnvolle Reihenfolge der Tätigkeiten festgelegt werden, an der man sich orientieren kann. N. Die Nachkontrolle. Am Ende eines jeden Tages sollte man eine kleine Tagesbilanz ziehen. Was hat man geschafft? Zu was ist man nicht gekommen und vor allem warum nicht? Dies hilft in der Zukunft, Fehler zu vermeiden und effizienter zu werden. Übung macht den Meister. Das geht auch hier. Zusammen ergeben diese fünf Schritte die Alpenmethode. Wir hoffen, dass wir dir mit diesem Video weiterhelfen konnten und dein Zeitmanagement weiter optimieren konnten. Wir wünschen dir noch einen tollen Abend und ein riesiges Kundenwachstum. Besuche uns auf www.kundenwachstum.de